Servus, ich grüße euch. Ja, mitten am Buschkrafttreffen sind schon ein paar Leute da. Es regnet, also alles perfekt sozusagen. Die meisten Setups stehen auch schon. Ja. Und ich möchte im Video ein bisschen so die Stimmung zeigen und ein paar Impressionen davon. Wenn ihr Lust habt, bleibt dran. So, endlich geht's los unterwegs nach Amberg zum Buschkrafttreffen. Und neben mir ist der Dustin. Hallo! Dustin Meyer aus unserer Gruppe. Und er ist so freundlich und nimmt mich heute mit, weil er aus meiner Gegend kommt. Echt super. Ja, dann freuen wir uns auf einen angenehmen Tag. Mal gespannt, wie es weitergeht. Hallo, ich bin der Marian. Das finnische Park mit dabei genommen. Das wurde schon öfters mal vorgestellt. Das Ganze einfach wird abgespannt mit diesen Spanngummis. Dann habe ich meine Hängematte dabei. Die habe ich zwischen diese beiden Bäumen hier dazwischen gehangen. Dann habe ich hier meinen Tropenschlafsack dabei und habe schon öfters in der Hängematte genächtigt. Und ich muss sagen, es ist sehr, sehr angenehm, da drinnen zu schlafen. <lacht> Bist ja, so ja, du lernst und das Werkzeug hast Ich Ja. gebraucht auf die paar paar. <lacht> Servus, Ich bin der Tom, äh, was sehen wir da? Ich habe das Original für das Army Salter Sheet, Basha genannt. Man sieht schon ein bisschen klickt, aber dicht. Und wenn wir hier mal in die Höhle reinschauen. Äh, das ist der Highlander Phantom. Der kostet 50 Euro. Bis 0 Grad hält das Ding Pappe dicht. Das Einzige ist, der, man sieht schon hier, der, der zwickt gerne ein wenig. Aber sonst der Top-Teil. Ah, auch äh, Und als Isomatte. Ich habe viele ausprobiert, aber mit der, die ich am liebsten benutze, ist die Insulated Static von Klimit, 1,85 Meter lang, hat einen R-Wert von 4, glaube ich, also bis minus 4, 5 Grad ist das wirklich absolut ausreichend, das Ding wiegt 500, 600 Gramm und ist halt nur so groß wie ein Algene. Ähm, das ist quasi ein Rettungsdecken, wie man aus dem Verbandskasten kennt. Mit hier mit dieser Isolierung. Das ist mein Setup, das kennt jeder, das zeige ich nicht noch mal ganz genau. <lacht> Hallo, hörst mich? Ein Urgestein des Buschkraft-Videogeschehens. Guter Freund. Was passiert hier? Messer werfen. Ja, servus. Ich bin der Markus. Ja, also zum Schlaftechnisch habe ich dabei meinen karinthia oder Nachbar Corinthia gesagt mit einer Elefantenhaut drunter, mhm. drüber noch ein kleines Tarp. Ja. Wegen den schlechten Wetterbedingungen, die wahrscheinlich heute halt noch kommen. das ist, das ist ja äh, mit 500 Gramm Belastung. Okay. Und dann schifft praktisch nicht zu der Verschlaubung, sondern zu schnell verschluckt. Okay. Anderen Setups hier. Mhm. Ja. Das ist halt dieser Waldbereich hier bei dem Treffen, für die Leute, die Hängematte möchten oder halt ein bisschen im Abseits liegen wollen. Also beim nächsten Mal überlege ich mir auch, ob ich vielleicht mit dem Zelt hierher gehe. Ich finde das richtig Hammer. Da ist auch Hängematte aufgespannt, alles wunderbar perfekt. Hier fehlt es an nichts. Das Waldstück ist auch recht groß. Im Endeffekt ist nicht nichts als wenn du eine Ausrüstung zusammenkommen und dann es, funktioniert es nicht. Das Problem ja. ist, wenn es zu so viel sammelt, dann wird es so schwer. So, ist dein Set ab? Nein? Nein. Ich gehst dir da helfen. <lacht> und das ist Ganz, ganz da hinten ja. das wir nicht so. Ich, so <lacht> <Sinn. lacht> ich habe einmal hier mein Campingfeld. Das ist ein bisschen größer, aber auch eigentlich ganz gut. Wenn man mit wem schlafen möchte, würde ich ihn jedenfalls empfehlen. Und hier ein ganz normaler schöner, schöner Schlafsack. Der ist wie so ein hüttenschlafsack Also hier geht man dann so rein, hier macht man auf. Und ja. Das ist sehr bequem. Den teste ich jetzt auch schon zum zweiten Mal. Und da schläft man echt super. Wir haben noch einen guten Besuch bekommen. Mein Freund Sven ja. ist da von Amazonas. Noch nicht da ist. Okay. Der gerade angekommen ist. Der gerade angekommen ist, genau. Super Sache. Du schläfst auch in der Hängematte, gell? Nee, nee, ich mag draußen nicht. Das hatten wir ja beim letzten Video schon besprochen. Wir sind gerade ein Zweitstück hintergegangen, nicht zum Kuscheln, sondern er sucht sich einen Platz für seine Hängematte aus. Du schläfst ja auch heute hier. Jo. Natürlich in der Hängematte. Genau. Ja, noch ähm, Ja, da das Genau. auch mit der Das beziehen später, Black Metal gedacht. I'm Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Und alle gut geschlafen? Ja. ja. Frisch ist geworden, ne? Irgendwann ja, mal. Ja. Ja. Wow. nur drei Minuten irgendwie. Fast genug. Und du kannst gerade richtig Essen So ein Topf hast Doch, hat er gemacht. Mit dem Lamellensystem. system Snack. Mhm. Dann hast du 500 <lacht> Der Danke fürs Reinschauen, es hat euch, ne Quatsch. <lacht> <Lass dich. lacht> ja, also ich werde dann irgendwann abbauen, dann gehen wir alle heim, war eine schöne Zeit. Buschkrafttreffen ist dann damit vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Macht es gut, Servus, ciao.